Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist ein Zuschauerwunsch vom Schnuffelpanda dran. Ja, fantastischer Username natürlich, passt natürlich und äh, dieser Zuschauer oder Zuschauerin hat sich Godzilla für den Gameboy gewünscht ein ja, interessantes Spiel, würde ich sagen, was auf jeden Fall gut in dieser Serie passt. Und zwar ist das auch eines der wenigen Spiele, die in meinem Gameboy-Gurken-Buch besprochen wurden, aber für die ich noch kein Video gemacht habe. Kurzer Aufruf noch, ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben mit 48 schlechten Gameboy-Spielen, die ich äh, kurz und knapp hier alle beschrieben habe. Falls ihr auch ein Exemplar haben wollt, es sind noch ein paar da, Informationen, wie es zu bestellen gibt, gibt es natürlich im Beschreibungsfeld. Es kostet 7 Euro inklusive Versand, also das geht eigentlich noch. Aber zurück zur, äh, weg von der schamlosen Einwerbung äh, zurück zum Spiel. Und zwar, das Spiel ist äh, aus einem Grund in diesem Buch gelandet und deswegen hat sich das Panda vielleicht auch gewünscht. Und zwar nicht, weil das Spiel an sich schlecht wäre sondern aus einem anderen Grund. Und den finden wir jetzt heraus. Ihr seht es hier schon die ganze Zeit durchlaufen. Es sieht sehr spektakulär aus, muss ich sagen, Freunde. Seht ihr diese Zeichnung? Godzilla, da stellt ihr euch ja ein riesen Monster vor, womit ihr denn irgendwelche Städte verwüsten könnt und ähnliches. Ne? Wie wurde das allerdings auf den Gameboy umgesetzt? Das schauen wir uns jetzt an. Ich starte einfach mal ein neues Spiel und... Ihr seht's. Ja. Ihr spielt einen Mini-Knuddel-Cutie-Godzilla. Klettert irgendwelche Weinranken oder äh, ja, Schlingpflanzen hoch. Und müsst euch hier durchkloppen. Ja, also, euer Ziel ist es hier im Level immer, diese Steine zu finden und zu zerstören. Es ist natürlich ein bisschen tricky. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil hey, wenn ich das in das Buch aufnehme, dann muss ich es auch schon mal gespielt haben. Und die müsst ihr dann halt entsprechend kaputt hauen, diese Steine. Also vielleicht nicht gerade das, was man jetzt bei Godzilla sofort im Kopf hat. Und deswegen ist das Spiel auch in meinem Buch gelandet, weil, ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee mit der Godzilla-Lizenz? so einen Umfang zu treiben und wieso geht da hier nicht platt finde ich nicht gerade ja, ich muss da durch toll da gibt es bestimmt irgendeinen Trick wie man das sonst schafft ich meine das ist natürlich jetzt ein unschuldiges Arcade Game nenne ich es einfach mal ne? schön und gut aber Leute das ist, könnte man mit, mit mit sonst was machen also, da könnt ihr keine Ahnung ein kleines Männchen in Indiana Jones rumlaufen lassen oder keine Ahnung was. Das Indiana Jones würde da ein bisschen mehr Sinn machen. Irgendwie, keine Ahnung, Tempel äh, erforschen oder irgendwie sowas. Aber Godzilla. Der König der Monster. Warum? Warum, Freunde? Und ich freue mich gerade hier hä, mit dem Level, ich komme hier nicht weiter. Ach, da unten. Ey, nee, ne? Jetzt muss ich da jetzt nach ganz unten, um das Level hier abzuschließen. Was für ein ödes Level-Design ist das denn jetzt? Ich bin jetzt die ganze Zeit hier hochgelaufen. Um oben einen Stein kaputt zu schlagen. Nur wieder nur komplett unten. es ist doch wirklich hier designt wie ähm, das Überflüssigste überhaupt. Ne? Also künstlich langgestreckt von einem Bildschirm ran zum anderen. Uah, okay. Also ich, ich lasse ich lass immer noch mal die Meinung offen, äh, ob das Spiel jetzt an sich... Wenn man das jetzt von, von, von, ich sag mal, Godzilla jetzt freinimmt, gut ist oder nicht, ne? Aber oh, Leute, Leute, nein. G guckt euch mal, so, denken, sie haben es ja versucht. Sie haben es ja versucht, irgendwie, dass das eine schöne Grafik zu packen. Ihr habt das ja im Intro gesehen, wo die ganzen einzelnen, ähm, Untermonster in der nächsten Mal vorgestellt werden, ne? Das sieht alles klasse aus. Das sieht alles klasse aus. So, schraube ich mal hier so runter. Also sie konnten, Grafik konnten sie. Nee, kann ich das hier durchhauen? Nee, schade. Kann ich das hier kaputt hauen? Nee, das ist anscheinend nur durch die Steine. Ich weiß nicht. Äh, übrigens, ich habe es... <lacht> glaub ich glaube, ich habe mich jetzt hier in eine Sackgasse manövriert. Das war wahrscheinlich falsch, nehme ich mal an. Ihr seht vielleicht, ich habe eine neue Aufmachung. Ja, und zwar äh, habe ich mir mal äh, durch einen sehr, sehr guten Künstler... Pixel-Künstler mir neue Rahmen erstellen lassen. Wie ihr seht hier ein bisschen aufgehübscht, das Grundschema stimmt natürlich schon. Ähm, hier schön ist so ein 90er Jahre Design und äh, dass das, äh, das Spiel-Cover natürlich auch mal ein bisschen schöner präsentiert wird. Äh, und ich komme, ich glaube, ich hätte hier so drüber klettern müssen. Ne? Ich habe ich hab mich verbockt. Ich kann hier irgendwie bis Warte. So. Try again, okay. Weil ich habe das Gefühl, ich habe... Oh, <lacht> explodiert das sogar. Ich habe mich da in der Sackgasse, in meinem Weg, glaube ich. Äh, ja, jetzt äh, das und äh, für die anderen Super Nintendo Streams und sowas habe ich auch einen neuen Hintergrund. Äh, feiere ich momentan sehr stark ab. Genau, genau so hätte ich das wahrscheinlich machen müssen. So, zack. Also ein bisschen Puzzle elemente sind dabei. Ähm, wie gesagt, ich finde es halt jetzt nicht so schlecht, aber... Es ist wirklich nicht das, was man von Godzilla erwarten würde. Deswegen ist das Spiel jetzt auch von der guten Bewertung in meinem Buch auch relativ äh, ja, sanft davongekommen, sage ich mal. Äh, ich habe mich hier wieder ver ver ver verhunst, oder? Ich hätte da weiter müssen. Oh. Äh. Reden und spielen, Freunde. Reden und spielen, das ist gar nicht so einfach. Ähm... Aber ich wollte euch unbedingt mal dieses Spiel zeigen, weil es ist wirklich so so eine Enttäuschung. Ihr seht ja auch oben äh, das Cover. Das hat weder mit dem Design zu dem Spiel irgendwas zu tun noch sonst was. Ach, kann ich vielleicht einen Spring hauen? Dann könnte ich vielleicht weiterkommen. Das hat irgendwie nie nichts. im damit zu tun. Ah, und damit muss das runter. Okay. Also man muss schon die Level so ein bisschen auswendig lernen. Welche Reihenfolge mache ich sonst was? Gehört ja zum guten Puzzle-Spiel dazu. Das passt da natürlich. Aber warum Godzilla? Was, was ist bei den Entwicklern im Kopf vorgegangen? Wir haben das Spiel. Lass ein Godzilla-Spiel draus machen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin, ich bin ein Ratlosfreund. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht gibt es da irgendwie interessante Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht kenne. Ähm okay, kann in der Luft schweben anscheinend. Okay, it's not a bug, it's a feature nehme ich mal an. Ähm Aber ich habe das ganz starke Gefühl, das sollte eigentlich ein anderes Spiel sein. Ja, das muss jetzt muss ich hier gegen die Wand kloppen und dann bin ich hier auch gleich fertig. Zack. Ich hab's doch hingekriegt. <lacht> okay, also es wird auf jeden Fall etwas komplexer. Jetzt muss ich da denn zum Ausgang. Äh, so. Genau. Und was Design, ne? Schön Gameboy-Kamera hier oben und so. Das äh, Modul ist sehr schön. Und äh, andere Seite. Boah. Hier, da. Natürlich auch der schöne Bildschirmrand. Okay, es hat anscheinend auch was vom boulder -Dash, dass man erschlagen werden kann. Naja, es ist ja nicht verkehr. <lacht> Sprach er und lief da rein. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, okay. Die Konzentration bei mir lässt nach. Ich hoffe, euch gefällt der neue Rahmen. Wenn ihr auch das Buch haben wollt, wie gesagt, unten sind Bestellmöglichkeiten. Und das Spiel an sich, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber es ist einfach nicht das, was man auch im entferntesten auch nur erwartet. Aber. Hey, ein netter Puzzler, schätze ich mal, worauf man sich durchaus einlassen kann. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.